Hallo, grüße euch, ich bin der Pitch Paraguay Live und herzliche Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay, ja, etwas bewölkt, aber immer noch bei, glaube ich, heute 26, 27 Grad, also funktioniert super, das heutige Thema kommt sofort. So Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Anfragen. Danke euch und ich werde auf die Fragen einzeln eingehen. Heute möchte ich in diesem Video euch eine kleine oder ich sage mal in meinen Augen eine große Erleichterung erläutern. Also bleibt auf jeden Fall dran, wie man es auf jeden Fall eure Fragen besser schneller in korrekter Weise beantworten kann. Okay, also falls euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, jetzt wieder im Büro. <lacht> so, äh, warum Erleichterung? Also wir bekommen mittlerweile, also wir, ich persönlich, also auch unsere Partner, bekommen sehr viele Fragen tagtäglich. Und da haben wir uns natürlich folgende Sache gedacht. Um für uns die Arbeit zu erleichtern und euch die konkreten Fragen zu beantworten, haben wir, ich sage mal, keine WhatsApp-Gruppe, keine Telegram-Gruppe, sondern einfach unsere Gruppe gegründet. Ja, wie funktioniert das? Okay. Ihr... Nimmt diese untere Nummer, die ihr drunter seht, unter Paraguay Live in eure Kontakte auf. Okay, der erste Schritt. So. Der zweite Schritt, schickt mir also unter dieser Nummer einfach Ja oder Ja, ich bin dabei und ich persönlich nehme euch im Prinzip als kundenpotenzielle INSP in meine Kontaktliste auf. Warum so? So ist es am besten, das heißt, wir als Team, ich persönlich, möchte euch keine Spams verschicken. Dafür sind wir nicht da, dafür habe ich ganz ehrlich gesagt keine Zeit, so, ich möchte euch persönlich die Fragen beantworten, direkt an euch gerichtet. Um die Fragen, die werden natürlich so beantwortet: je genauer ihr mich fragt, desto genauer werden auch die Antworten. Okay? Also, ihr müsst euch im Prinzip so vorstellen: also, da wir viele Anfragen tagtäglich bekommen, müssen wir das irgendwie richtig sortieren. Ja, ich möchte keine Gruppe bilden oder gründen, wo es Leute gibt, die, ich sage mal, vielleicht etwas zu Mieter suchen. Ja, da gibt es Leute, die vielleicht ein Grundstück von 1000 Quadratmetern kaufen möchten. Und es gibt wieder auch Kunden ins B, die vielleicht 5 Hektar oder 6 oder 10 Hektar kaufen wollen. Und es gibt wiederum Kunden, die vielleicht eine große Farm suchen von 100 Hektar als Beispiel oder mehr. Ja, das ist doch logisch. Ich habe früher in einem Immobilienbüro, nicht nur im Immobilienbüro gearbeitet. Ich war ja auch selbstständig in der Branche. Und damals schon vor 20 Jahren haben wir uns natürlich die Arbeit erleichtert und auch an unsere Kunden gedacht. Ja? Stellt ihr doch mal vor, ihr sucht das Beispiel 30 Hektar. Da wollt ihr doch kein Angebot bekommen von mir über 1000 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter ein Stadtgrundstück. Ja, ist doch ja logisch. Da würde ich sagen, das ist ja das da interessiert mich gar nicht mehr. Aber die Qualität der Beratung, also die Qualität unserer kostenlosen Beratung, liegt an euch. Ja? Und es geht auch darum, sage ich mal, einige Punkte, die für uns und für euch wichtig sind. Ich sage das jetzt an einem konkreten Beispiel. Es gibt Anfragen von äh, Kunden oder potenziellen Kunden, die uns fragen, Pitt, so, ich möchte als Beispiel 1000 Quadratmeter haben. Okay. möchte das und das investieren fürs Grundstück. Ja, ich sage mal 10, 20.000 20 Euro als Beispiel. Ja, ich spreche jetzt von Baugrundstück. Ja. So, die dritte Sache ist, ihr schreibt mir, aha, gut, Pitt, ich brauche 1000 Quadratmeter. Und die sollten möglich in der Nähe einer Stadt sein, ja, damit ich natürlich Vorteile habe und nicht lange Wege in Kauf nehmen muss, ja, sondern im Prinzip sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken etc. praktisch vor der Tür haben. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, das hilft uns unheimlich. Das heißt, euch ja auch. Ja, wenn wir euch in diese Gruppe aufnehmen, das heißt, ja, Hans, als du als Beispiel ja, schreibst du mich bitte, gut, ich suche 1000 Quadratmeter Grundstück Stadtnähe, so möchte das und das Geld investieren, so möchte das mit so einem Haus bebauen, ich sage mal 60, 80, 100 oder 100 Quadratmeter, so äh, da bin ich interessiert. Okay, dann nehme ich dich, Hans, in die richtige Gruppe auf. Ja, und falls wir diese Angebot haben, kriegst du nicht jeden Tag hunderte von Angeboten, sondern kriegst du eben das richtige Angebot, was für dich möglicherweise genau das Richtige wird. Ich denke, ist das logisch. Ja? Sowohl für euch als auch für uns eine riesen -Erreichter. Ja, So, und ich denke, das sollte man machen, das heißt, die Nummer werde ich euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung, wie immer, lohnt sich da drauf zu klicken und aufzumachen, da sind noch wichtige Informationen für euch. Also auch werde unten auf dem Bildschirm die Nummer, sowohl WhatsApp-Nummer als auch Telegram-Nummer, ja, also beide Möglichkeiten könnt ihr nutzen, ihr könnt mich natürlich auch so anrufen, gar kein Problem, die Nummer bleibt immer die gleiche. Wisst ihr, warum so ist es? Die wollen euch Qualität anbieten. Ja, deshalb mache ich dieser Kanal, weil ich auch dazu stehe, persönlich dazu stehe. Okay, so, wenn ich meine Zeit investiere, um eure Fragen Kostenlos zu beantworten. Es ist ja unser Service als Team. Okay, das wollen wir machen, das habe ich genauso vorher in Deutschland gemacht. So, äh, vielen Dank für eure Zeit. Ich denke, das ist ja die beste Lösung. Also, ich teile gerne meine persönliche Erfahrung, als auch wir als Paraguay Live-Team teilen gerne unsere Erfahrung mit euch damit ihr keine Anfängerfehler begeht. Ja, das ist doch das Wichtigste. Also einfach ehrlich miteinander umgehen, ihr sagt, was ihr braucht. Ich sage euch, ob das möglich ist, meine persönliche Meinung, ja oder nein. Und entweder kommen wir zusammen oder halt nicht, ich habe da keine Probleme. Nur wie gesagt, ich möchte meine Zeit und eure Zeit nicht unbedingt stehlen, sondern im Prinzip nützlich einsetzen, sowohl für euch als auch für uns. Deshalb diejenigen, die Hilfe benötigen, einfach Kanal abonnieren und darunter, falls ihr noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen. Ja, da werde ich selbstverständlich Links weitere Videos empfehlen und hier oben, ihr das Zeichen abonnieren drauf drücken und den Kanal abonnieren und auch das Glöckchen betätigen, damit ihr auch alle Nachrichten bekommt. Okay, also falls euch gefallen hat, einfach Likes nach oben, schreibt mir persönlich, ruft mich an und ich werde gerne eure Fragen beantworten. Also in diesem Sinne macht's gut, einfach sich die untere Nummer in der Beschreibung notieren, in die Kontakte aufnehmen, einfach schreiben, ja, ich will und von daher werden wir miteinander super kommunizieren. Mach's gut, bleib gesund und bis zum nächsten Video.